Oh, Soweit geht es wieder gut und wieder belastbar. Ja, also es ist für mich halt die Ergänzung zum Heimtraining, da ich hier Partner habe, mit denen ich dann das Ganze auch zu Hause auch trainiere, einfach üben kann am Partner, auf dem gleichweg selben Level. Und deswegen macht es auch einfach Spaß, im Stützpunkt zu sein, um einfach adäquate Trainingspartner zu haben und um mich nochmal auf ein neues Level zu heben. Das Problem ist, dass wir ja um die 21 Qualifikationsturniere haben für Olympia und ähm, da sind für große Trainingspläne leider nicht viel Zeit. Das heißt, wir müssen in kurzen Abständen müssen wir eigentlich, immer, müssen, müssen wir eigentlich immer die Kondition aufbauen, die Taktik aufbauen. Wir haben nicht viel Zeit, langfristigen Trainingspläne zu schreiben, wenn wir alle zwei bis drei Wochen eine Olympia-Qualifikation haben. Das heißt, in der Zwischenzeit müssen wir eigentlich all das, was wir über einen längeren Zeitraum eigentlich planen, müssen wir in kürzeren Zeit. Beziehungsweise bzw. Trainingsphase müssen wir einsetzen. Wo er, in welcher Phase er sich gerade befindet, ähm, er setzt jetzt nächste Woche aus. Er ist in Madrid jetzt nicht dabei. Er hat seine, seine nächste große Meisterschaft ist erst Mitte, Ende Januar. Das heißt, bei ihm sind wir momentan in der Aufbauphase, dass wir die Grundlagen setzen, weil das Techniktraining und das Taktiktraining kam in der letzten Zeit etwas zu kurz und das Ausdauertraining sowieso, dass wir im Bereich von Athletik und äh, Taktik arbeiten. In der Regel war es früher, dass wir so alle zwei Monate, alle sechs Wochen immer Stützpunkttraining hatten über das Wochenende. Durch die Olympia-Qualifikation hat sich das leider ein bisschen ja, aufgelöst, da wir jetzt die direkte Vorbereitung immer vor Ort dann machen, also in den Qualifikationsturnieren. Und ähm, da sind halt nur die dabei, die zu den Qualifikationsturnieren auch gemeldet sind. Das ist halt eine kleinere Gruppe als jetzt, deswegen ist es im letzten Jahr leider nicht so oft der Fall gewesen. Aber ich denke mal, nach Tokio, nach Olympia wird es wieder ein bisschen mehr Aufschwung nehmen. Die Kleinen, also 21 und so, die haben noch regelmäßig Stützpunkttraining, aber also die Großen jetzt zum Olympia-Qualifikationsturnieren fahren leider nicht mehr so viel. Aber dadurch, dass ich an den Turnieren dann trotzdem auf demselben Level trainieren kann, weil ich Trainingspartner wie Noah, David oder so, je nachdem, wer da noch mitfährt, habe, ist das für mich auch kein Problem. Solange ich immer einen habe, mit dem ich auf demselben Level trainieren kann, ist es natürlich schon top. Ihr macht den Kisami, dann könnt ihr die Ohrfeige von mir aus kontrollieren. So auf der Distanz und dann schlagen. Oder ihr macht euer Kisami und geht direkt in den Körper. Arbeitet, arbeitet, arbeitet und setzt danach. Die beiden Varianten. Das ist ja jetzt die aktuelle Nationalmannschaft. Und äh, alle haben ja einen individuellen Trainingsplan und den müssen sie natürlich zu Hause verfolgen und wenn, das ist ein Kampfsport, braucht man einen Partner, um sich ähm, ja, um adäquat arbeiten zu können. Und äh, da muss ich hier gar nicht so viel individuell arbeiten, das heißt, hier ist es wichtig, wenn das Nationalkader zusammenkommt, dass sie in der Gruppe eins zu eins gegeneinander arbeiten und was dann individuell zu Hause gemacht wird, das wird in den Trainingsplänen speziell bearbeitet. Ja, es ist halt eine hohe Intensität, da das Level hier einfach hoch ist, da die Besten aus Deutschland hier sind, ob die internationale Medaillen schon erreicht haben oder international generell immer starten, da haben die auch schon ein gewisses Niveau und es ist einfach viel geiler auf diesem Niveau zu trainieren und zu kämpfen. Das ist ja das Problem, was die, was die Sportler zu Hause haben in ihren Vereinen, dass sie nicht adäquate Partner haben, dass sie immer ihr Level runterschrauben müssen, vor ihre Geschwindigkeit und ihre Kraft und Potenzial müssen sie runterschrauben, damit sie noch halbwegs mittrainieren können in ihren Bereichen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Nationalmannschaft alle im gleichen Level sind oder ähnlichen Level sind, dass sie auch gefordert werden, dass sie auch ihr Maximumpotenzial ausschöpfen müssen, um diesen Kampf zu gewinnen oder die Trainingsanlage zu gewinnen. Deswegen hier im Nationalkader müssen alle zusehen, dass sie auf dem gleichen Level sind. damit er blocken muss. <lacht> ah, jo, <das> ist gut. <lacht> hey, England hat einfach voll den Charme. Also wenn man hier sogar schon die, die kleinen Häuschen sieht. Ich liebe äh, die Backsteinbauten. Und der Kaffee in der Stadt ist einfach ultra gut. Ich mag es da, mich auch zum Lernen oder so nach dem Training mich in die Cafés zu setzen. Und wie wir schon auf der Strecke gesehen haben, die Trainingsbedingungen sind einfach enorm gut. Ähm, ja, es hat einfach einen Flair, so einen, einen süßen Charme. Ich habe noch mal nachgeschaut und mein erster Weltcup war hier 2013 schon. Das war mein erstes Jahr Elite und bei Ergebnis steht disqualified drin. Ich habe die Szene noch genau vor Augen. Ich bin ein richtig, richtig gutes Rennen gefahren. Dann hatte ich auf der letzten Geraden aber einen Sturz und ich habe einen Helm vor der Ziellinie abgezogen und wurde halt dann für den kompletten Weltcup disqualifiziert. Aber ähm, ja, ich komme eigentlich seit 2013, bin ich jedes Jahr hier oder sogar war ich schon früher hier, entweder ähm, zu Rennen, also British Open oder Weltcups, äh, European Cups sind hier. Oder wenn keine Rennen sind, dann definitiv zum Trainieren. Deswegen ja, ist die Stadt auch schon so ein Stückchen Heimat. Man kennt so ein paar versteckte Fleckchen, schöne Cafés. Und ja, ich liebe es jedes Mal hierher zu kommen. Dazu zu Hause, müssen wir das hier ein bisschen ausgleichen. Ein bisschen schwerer machen die ganze Nummer. Ja, der kommt jetzt um das Boot. Ähm, wir machen jetzt eine SKA-Einheit, ähm, heißt spezifisches Krafttraining ähm, auf dem Wasser. Ähm, das kommt runter und damit erhöhen wir einfach den Widerstand ähm, vom Boot. Das heißt, wir brauchen mehr Schläge, muss ein bisschen mehr Kraft aufwenden und ähm, das ähm, ist dann quasi das. Krafttraining auf dem Wasser. Das Zusätzlich einfach zu den Gewichten. Die Gewichte, die ähm, machen es einfach schwerer, das Boot. Und mit dem Widerstand, ähm, das, äh, mit dem Ball drunter, das bremst dann einfach noch ein bisschen mehr. Und ähm, wie gesagt, man braucht mehr Schläge, muss ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Aber ist halt in der Bewegung, die wir ähm, hauptsächlich machen. Der Ball sieht schon ein bisschen älter aus, aber er tut seinen Dienst. Er bremst trotzdem. Wichtig halt, dass er in der Mitte ist, sonst wenn er an der, an, an, an der linken oder rechten Seite ist, dann würde man natürlich ein bisschen ähm, mehr steuern müssen, von daher mittig ist gut und ähm, der bleibt dann auch da hängen. Trainingsmethode natürlich auch, das also haben wir früher äh, ja, in der DDR auch schon gemacht, mit so Widerständen fahren und ähm, ja, bewährte, bewährte Trainingsmethode, die wir beibehalten und regelmäßig ähm, anwenden, auch in der Saison vor den Wettkämpfen, um einfach fürs Gefühl auch, ähm, fürs, für den Abdruck vorne anderes richtig zu erwischen und das ist schon eine ganz gute Trainingsmethode. Ja, wir sind im wunderschönen Stellenbosch, Südafrika, ähm, Genau, und da sind wir dem Winter entflohen und trainieren hier drei Wochen bei sehr guten Bedingungen. <lacht> ja, Man kann hier einfach in Ruhe trainieren, auf Teneriffa ist es, ich würde sagen, fünfmal so voll auf der Anlage. Schon ein kleiner Unterschied. Also ich glaube, ich kann sagen, es hat sich gelohnt, ich habe drei Wochen gut trainiert. In Deutschland könnte ich, also kann es nicht mit Wahrscheinlichkeit sagen, aber wahrscheinlich hätte ich mich erkältet, <lacht> weiß ich nicht, ich bin hier gesund durchgekommen, also ähm, erfolgreiches Ja trotz dieser kleinen Sachen jetzt hier im Techniktraining aber mal sehen ich hoffe es wird gleich besser Also es läuft technisch einfach noch nicht so rund und äh, zweieinhalb Wochen intensives Training merkt man schon in den Knochen und da ja, fühlt man sich nicht mehr so frisch und dazu so Kleinigkeiten, dann lockt es nicht ganz so rund. Erst stimmte der letzte Schritt nicht, jetzt der Übergang vom Hop zum Step, also es gibt mehrere Baustellen. <lacht> ja, es lief hier schon besser, das kann man so sagen und äh, ich habe auch die Hoffnung, dass in der Einheit noch ein bisschen was sich verändert. schon weiter nach vorne ein weiter nach vorne ja aber trotzdem schießt er mir immer noch ein bisschen zu sehr nach oben Wie nach oben nach oben oh, das musst du so oh, waagerecht der sprung, Ach so, der, sprung der, in der sprung Ge nein nein der sprung nee, das nicht der sprung der, der gesamte sprung Wasser. Völlig anders. Da hab ich mit. Ja. Ich nach der das war's. Ja, da. mhm. ja? Ja. Guck mal, jetzt habe ich ihn hier. Ganz anders. Völlig anderer Sprung. Ich bin bewusst mal in Höhe des Absprungs gegangen. Eben. Mhm. So, da ist die Flugparabel völlig anders. Meine mhm. habe ich nicht letztes Mal schon irgendwie so lang gebracht. Ja, macht nichts, nee, fehlt Routine noch, kein Problem, war der erste. Meistertitel. Der, den genieße ich natürlich umso mehr. Es ist ähm, wahnsinnig gut, dass ich heute meine Balkenübungen durchgeturnt habe. Es lief zwar noch nicht ganz optimal, ähm, es ist noch ausbaufähig. Das Potenzial für ein bisschen, äh, für eine höhere Wertung ist auf jeden Fall da. Ähm, aber ich bin guter Dinger. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Jahresabschluss. Und ich denke mal, Weihnachten kann kommen. Ja, normalerweise macht, äh, macht schon Spaß, aber hier halt noch mal ein bisschen mehr. <lacht> ja, schon nicht schlecht, hier zu fahren. Ja. Die Atmosphäre ist halt einfach cool, weil sich das in der Halle doch ein bisschen mehr fängt als außen noch. Dann sind die Tribünen halt voll. Für die Zuschauer ist es ganz angenehm, äh, weil die halt einfach im Warmen sitzen. Ähm, ja, und Musik ist gut, macht einfach Spaß. <lacht> Musik ist wichtig, ja. <lacht> Okay. Zu hoch und nicht schnell genug, nicht genug nach vorne gesprungen. Ja, wenn man nicht <lacht> genügend Druck am Absprung Letzte. macht und den Oberkörper sozusagen nicht äh, weit genug vorne oder halt ja, zentral so über dem Rad nicht, hält, dann ähm, tendiert man dazu halt eher genau hinten so. auf dem Rad zu sitzen. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie beim Skifahren. Äh, da passiert ja auch, wenn man die Kontrolle so ein bisschen ähm, verliert über die Ski mehr oder weniger, dann sitzt man auch zu weit hinten. So und das ist bei uns im Prinzip das Gleiche, dass man halt immer zentral über dem Rad sein muss und dann ähm, trifft man halt die Landungen viel besser, wenn man dann quasi in die Landungen eintaucht und halt mit dem Oberkörper vorne ist und dann auch ordentlich reinschieben kann. So weit hinten sitzt oder so und die Arme schon lang sind, hat man auch nichts mehr zum reinschieben. Ja, genau. Das sieht man halt an den Videos eigentlich ja, ganz schön. Also meistens spürt man es auch ähm, genauso, wie es dann ausschaut. Aber es ist trotzdem gut fürs Auge, das irgendwie nochmal von außen Ui. zu sehen. Das ist so eine klassische Weltcupstrecke, obwohl die jetzt relativ klein ist, verglichen mit anderen, weil es halt einfach in der gebaut ist. Aber ähm, ja, allein durch den großen Starthügel, dann ähm, der Belag hier ist ultraschnell. Ähm, ja, Geschwindigkeiten sind höher, Sprünge ein bisschen größer, aber es macht halt dafür auch viel mehr Spaß. <lacht> nee, warte, von, von 0 auf 60 innerhalb von zwei Sekunden. Nee, schade, aber da unten am Starthügel ähm, ja, sind wir bei knapp 60 km/h. Und dann über die Strecke wird es natürlich also schon ein bisschen weniger, aber der Speed ist extrem hoch. Es schaut immer alles relativ easy aus, aber es sind halt einfach ähm, jedes Mal Sprints. Also, bis man auf die Geschwindigkeit kommt für eine Gerade. Es ist halt jedes Mal quasi von Null aus der Kurve raustreten, ein kompletter Sprint. Und es ist einfach ja, kurze intensive Belastungen für den Körper, die halt die Energie schon relativ kräftig rausziehen. Und wir hatten gestern eine Zwei-Stunden-Session. Danach war ich noch im Gym, habe eine Krafteinheit gemacht. Und jetzt sind es halt drei Stunden. Also muss man schon ein bisschen schauen, dass man ja effektiv fährt. Also lieber weniger, ordentlich Pause machen und dafür halt ähm, effiziente Durchgänge, anstatt halt kaum Pause machen, ständig durchballern, aber halt ähm, wenig Qualität. Ich habe mich jetzt ein bisschen eingefahren, habe halt geschaut, dass ich die einzelnen Geraden irgendwie technisch ähm, sauber hinbekomme und dann kommen später noch ähm, insgesamt sechs äh, halbe Runden und danach, je nachdem wie mein Energielevel ausschaut, vielleicht noch ein oder zwei volle Runden. Um, und mehr ist es eigentlich auch gar nicht, aber so kann man auch zwei oder drei Stunden äh, füllen. Wow, ja. oh, wow, go. No. I think he didn't like the ore. The ore? Paddle. Paddle. Yeah. Aggressive das Look, it's not bothering me. He nicht. like that. Wenn der jetzt da reinfällt, ist das Ding am Arsch. Der Ding ist ein Knochen. <lacht> oh, ich mache hier einfach so ein äh, bei Spotify äh, so einen Remix. Today's Top Hits. <lacht> Manchmal gibt es auch ein äh, Hörbuch oder sowas. Oder ein Podcast. Stellen wir uns eigentlich gleich immer ein Herd kochen. Also ähm, ist schon ja, ein bisschen aufwendig manchmal, aber geht immer nicht anders. Wir können nicht immer essen gehen, aber wollen wir so nicht. Ähm, von daher müssen wir selber, uns selber kümmern. Ach, eigentlich immer alle also zusammen, so ein bisschen. Ähm, und ja, um das Abwaschen weiß sich natürlich niemand, aber ja, eigentlich kriegen wir es ganz gut hin. Auch mit, den, äh, mit der Familie, die hier wohnt, ähm, ist es recht unkompliziert alles. Also der erste verdrückt sich schon wieder. Na, komm, alle also sind immer der erste. Lässt sich immer schon lange Zeit beim Duschen, ne? Heute Heute es so einen Klassiker. Ich ähm, Eigentlich gibt's das in mindestens einmal. Weiß mit Hühnchen-Curry, kommt gleich schön. nach. Schlecht? Nein. Es also, ist nicht schlecht, aber es ist püriert. Meiner ja. Meinung nach sind das Stückchen und nicht Püree. Ja. Reis mit Hähnchencurry kommt gleich nach, äh, Nudeln mit Tomatensauce und Hackfleisch. Ja. Klassiker. Ist klar. Am besten raus. Dann würde es ja keine Pfanne geben. Wenn man im Topf selber könnte wie in der Pfanne. Den kann man noch? Nein. Das, schau mal, das dreht da jetzt halt hier oben gar nicht an. Deswegen rührt man um. Ja, aber es kommt ja gar nicht alles nach unten hin. Bis dahin ist das andere ja schon tot gekocht. Ach ja, da. Genau. Naja, so ist halt auch, ne, wenn man es genau. selber macht. Boah. Ja, Wo, wofür wofür gibt es eine Pfanne? Guck mal, die um Curry, das wird so viel an so, eine, so eine große haben die nicht. Und das brät genauso an wie in der Pfanne? Nein. Dafür gibt es eine Pfanne zum Anbraten. Ja. Stefan? Was war denn da mit der Granola? Meister oder? Alter. Das war im Ofen. Da ich mich mit dem Ofen hier nicht auskenne, ähm, ist es ist ist ein bisschen, bisschen knusprig geworden. Ja, man kann mit ein paar Stücken rauspulen, die schmecken ganz gut eigentlich. Kann man dann hier auch? Ja, nee, Ich sage nicht, dass es nicht schmeckt, ich sage nur, dass es ähm, quasi äh, fehlerhafte Anwendung ist. Ich google einfach. Warum, es wäre wirklich das Zweite. Warum sollte man nicht in einem Topf anraten? Ja, dann recht, dann recht. ja, ja. Ja, hat recht, Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Ja, wir sehen uns ja äh, schon früher wieder. Wir sind ja noch in äh, Kimbo im Trainingslager noch vorher. Und. Ja, aber. Also, Zurzeit funktioniert es ganz gut. Ähm, und ich denke mal, das geht auch so die nächsten Wochen noch weiter so. Hoffentlich. Wenn wir nicht weiter im, im Top anbraten. Jetzt seit äh, 2004 bin ich äh, Bundestrainer im Deutschen Karateverband. Ich habe äh, angefangen, da hatte ich nur die Jugend und die Junioren. Damals waren die Junioren 18 bis 21, heute sind die Junioren 16 bis 17. Da hat man die Altersgruppe hat man angepasst. war ich verantwortlich. Dann habe ich 2008 die Leistungsklasse Frauen übernommen, bis ich dann letztendlich 2011 dann für alles verantwortlich war. Das heißt für Männlein und Weiblein, Jugend, Jugendjunioren und U21. Ich selber habe zehn Jahre in der Nationalmannschaft gekämpft, musste zwei Jahre aussetzen, weil mein Sohn zur Welt gekommen ist. Da habe ich mir mal eine Pause gegönnt. Halt konnte ich meine Frau nicht ganz so alleine damit lassen. Und ja, wir waren damals zu der damaligen Zeit waren wir auch recht erfolgreich. Wir haben mit dem Team haben wir auch Vizeweltmeisterungen, äh, äh, weltmeister errungen, dritten Platz haben wir gemacht und äh, viele dritte Plätze auf Europameisterschaften im Einzelnen selber auch Dritter geworden oder dritten Platz erreicht bei WM. Zweiten Platz bei einer EM und fünf- oder sechs Mal Dritter auf EM, ich habe es da schon nicht mehr mitgezählt. Die dritten Plätze haben mich dann irgendwann nicht mehr, mehr interessiert, ich wollte nur noch nach oben. Aber ich hatte halt ähm, ja, immer drei Verantwortungen, ich war selber, selber berufstätig, ich hatte hier meine eigene Karateschule und am Wochenende war ich auch noch Landestrainer von Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich hatte leider nicht so viel Zeit, mich intensiv auf Meisterschaften vorzubereiten, aber dafür, ähm, dafür hat es dann auch gereicht, das war noch ganz so viel. Seitdem ich da verantwortlich bin, ähm, war es ist das einzige Mal in der Geschichte vom Deutschen Karateverband, dass die Frauen Weltmeister geworden sind. Und das ist ganz interessant, weil ähm, das ist in der Halle gewesen, wo jetzt auch die, die Olympischen Spiele stattfinden werden, im Budokan in Tokio, wo der Johnny vor zwei Monaten, drei Monaten ähm, auch gewonnen hat. Und in der Geschichte war es auch noch nie, dass die Männer Europameister geworden sind. Also es war war einmalig, was sie in den letzten zehn Jahren sie erreicht haben. Was gerade so Mannschaftstitel angeht. Ähm, Europameister sind sie geworden, Vize-Weltmeister sind sie im eigenen Land geworden. Mehrfach sind sie Dritter geworden. Also das war schon, war schon beeindruckend, was diese Mannschaft da auf die Beine gestellt hat. Das sind reine Mannschaftspokale hier. Genau. Das sind von Europameisterschaften, von den Weltmeisterschaften und von Vergleichskämpfen und internationalen Turnieren sind das die, sind das die Pokale die sie jetzt in den letzten, letzten acht Jahren erzielt haben. Wir haben jetzt entschieden, dass ich halt zwei Monate gesperrt bin, ab dem Turnierdatum, das war der 6. Oktober, und haben gesagt: gut, aufgrund dessen, dass ich noch nie einen Vorfall hatte und dass ich auch direkt ein Schuldbekenntnis geschrieben habe, beziehungsweise mich erklärt habe und gesagt habe, dass es mir auch leid tut, dass es schlecht war von mir, auch als Vorbildfunktion und dass es auch nicht mehr vorkommt. Mein Verband hat da im Hintergrund noch ein bisschen mir geholfen, natürlich, was heißt ein bisschen, ein <lacht> Großteil mir geholfen. Und, ja, die Sperre ging jetzt bis zum 6. Dezember, fällt natürlich direkt in Madrid. Wäre natürlich schön gewesen, wenn es ein bisschen früher gewesen wäre, aber ist jetzt so, ist okay. Ich freue mich, dass es nur zwei Monate gegeben haben. Ich sag mal so, ich bin mit einem blauen Auge davongekommen. das ist noch okay, das ist vertretbar. Da mache ich mir jetzt keine große Sorge. Für mich war es sogar ganz gut, dadurch, dass ich die Rückenprobleme hatte. Ähm, konnte ich jetzt auch ganz entspannt erstmal auskurieren, jetzt wieder mit dem Aufbautraining starten, sodass ich im Januar wieder einfach komplett fit da bin. Ähm, passt für mich eigentlich ganz gut, dass ich dieses Turnier aussetze, vom Körperlichen her und vom Aufbau her. Natürlich ist es ein bisschen traurig, dass ich mir dort keine Qualifikationspunkte sammeln kann äh, und meinen Konkurrenz natürlich die Chance gebe, äh, nach vorne zu kommen. Aber bis jetzt ist noch alles okay. Also bis jetzt ist noch nichts so groß in Gefahr und deswegen ist es noch gut ausgegangen. Und ähm, ja, das ist eins von den typischen Cafés hier. Ähm, ja, Backsteinoptik, irgendwie so ein bisschen rustikal, Industrielook und ähm, richtig guter Kaffee. Das hat sich so in den letzten äh, Wochen oder Monaten so entwickelt, dass ich ultra gern Kaffee trinke. Also meine Kaffee-Leidenschaft, die Kaffeetrinkleidenschaft so leidenschaft die war schon ein bisschen vorher da. Aber ich mag es im Moment voll, mich äh, damit zu beschäftigen und immer, wenn ich auf Reisen bin oder so, bringe ich ein paar Bohnen mit nach Hause. Weil es meiner Mama auch zu Weihnachten eine gute Kaffeemaschine geschenkt. Das heißt, ich mache ab und zu öfters mal einen Abstecher nach Hause. Ähm, ja, und gerade hier bietet es sich halt voll an, guten Kaffee trinken zu gehen. Vor allem irgendwie, wenn man den Nachmittag frei hat, nach dem Training oder so, ist extrem äh, chillig, einfach in so einem Kaffee abzuhängen. Ich bin nicht so der Espresso-Trinker. Also, manche würden mich vielleicht dafür lynchen. Ähm, aber ja, ich bin da nicht so hart im Nehmen. Also, ich brauche schon meinen Kaffee mit Milch. Ähm, deswegen, ja, ein oder zwei Shots und dann halt Milch und ein ähm, bisschen Latte-Art drauf und dann passt es. Bei uns bei einem Rennen kommt es eigentlich zu 80 oder 90 Prozent, ähm, finde ich, auch das Mentale an. Also natürlich ähm, physische Voraussetzungen, aber ähm, ja, im Weltcup sind relativ viele eben auf dem gleichen Niveau, auf dem gleichen Trainingsstand und dann ist es echt entscheidend, wer mental eben dabei ist. Und ähm, ich persönlich finde, es ist am wichtigsten am Start, um gar nichts mehr zu denken. Also man hat da so seine festen Routinen. Ähm, und schaut eben, dass die Gedanken, wenn welche da sind, dass die äh, vor allem positiv sind oder einem irgendwie nochmal Sicherheit und Stärkung geben. Aber im Idealfall stehe ich am Start und bin so sicher und weiß genau, was ich zu tun habe, ähm, ja, dass ich einfach quasi aufs Startkommando warte und dann wirklich nur noch aufs rote Licht schaue beziehungsweise ähm, warte, bis das rote Licht halt kommt und in dem Fall ist es ist für mich der perfekte Zustand, wenn da absolut gar keine Gedanken sind. Also vor allem ist BMX ja auch ein relativ taktischer Sport. Und man denkt schon permanent nach, also was für Hügel kommen. Also das ist der technische Part, worauf man da achten muss. Aber man ist auch die ganze Zeit am Denken, wo sich gerade die anderen befinden. Also wo die vor einem fahren oder wo die anderen hinter einem sein könnten. Dass man halt irgendwie die Linien dicht macht. Ähm, ja. Ja, also man denkt schon, wichtig ist nur, dass man die Gedanken halt kontrolliert sozusagen, wenn zum Beispiel ein technisch extrem anspruchsvoller Part irgendwie auf einer Strecke ist, dass dann nicht solche Gedanken aufflammen wie, äh, scheiße, irgendwie, ich habe ein bisschen Respekt davor, ähm, sondern dass man da möglichst neutral bleibt und äh, sozusagen wirklich sein. Ähm, seinen Plan so durchzieht und ähm, ja, da möglichst keine negativen äh, Gedankenflashes irgendwie während der Er mhm. <lacht> Ja, schmeckt echt richtig geil. Ich glaube, der, der größte Irrglaube in unserem Sport ist, dass es eine reine fun ist, also dass wir quasi nichts anderes machen als ähm, zu feiern und uns halt am Nachmittag irgendwann mit äh, Freunden auf der Bahn zu treffen und so ein bisschen zu fahren. Also es wird oft unterschätzt, dass es wirklich ein Leistungssport ist und dass die Leistungsdichte mittlerweile vor allem so krass hoch ist ähm, ja, und dass der Trainingsaufwand auch enorm ist. Also viele denken einfach, ja, wir haben halt so ein bisschen Spaß und fahren auf kleinen Rädern rum, ähm, aber steckt schon ein bisschen mehr dahinter.